Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Said Neza Hashemi, Willi Viorel Paun, Mercedes kirpatsch Kaloyan Velkov, Fatih Saracoglu, Sedat Kurbusch, Gökhan Gültekin. Stopp dem rechten Terror und Rassismus.